Dieses Video setzt die Kenntnisse des Expertenniveaus 1 voraus, zumindest. Allerdings auch doch mehr. Siehe links unten. Wir sind jetzt bei der Lösungsmenge Menge eines, linearen, eines linearen Gleichungssystems, und, äh, also Kapitel Gleichungssysteme immer noch lineare Gleichungssysteme und wir haben schon diese zwei Gleichungssysteme, die hier stehen, schon in anderen Videos gesehen. Das war im Video über Ersetzungsverfahren und Textaufgaben und das war im Video über das Additionsverfahren. Und wir haben da gesehen, die Lösung von dieses Gleichungssystem war hier x ist gleich und äh, y ist 6. Dann stimmen hier beide Gleichungen. Und die Lösung von dieses Gleichungssystem war hier x ist minus 2 und y ist 5. Dann stimmen dann halt auch beide Gleichungen. Und das war die einzige Lösung von jedem von diesen Gleichungssystemen. Gibt es aber immer eine äh, Lösung von ein Gleichungssystem? Die Antwort ist nein. Und probieren wir das folgendes äh, das folgende Gleichungssystem mit dem Einsetzungsverfahren zu lösen. Das ist es hier. Ja. Und wenn wir jetzt mit dem Einsetzungsverfahren zu lösen versuchen, das bedeutet, wir bringen 2y auf die andere Seite, da haben wir das gemacht, und in dieser Gleichung ersetzen wir x, x durch was es gleich ist. Also durch das, was es gleich ist, also 2 mal, das war x, ja. also 8 minus 2y. Und dann muss man die Klammer auflösen. 16 minus 4y plus 4y. Das ist allerdings 0. Was kommt hier raus? 16 ist gleich 8. Das stimmt aber nicht. Das kann nicht sein. Ja, ist nicht gleich 8. Also wenn wir bei der Lösung eines Gleichungssystems zu einer so unmöglichen Antwort kommen, dann bedeutet das, dass das Gleichungssystem keine Lösung hat. Es gibt keine, kein Wertepaar für die also Werte von x und y gibt es keine Wertepaar, vor das beide Gleichungen gleichzeitig stimmen können. Und es gibt noch eine Möglichkeit, das, kann, das Gleichungssystem kann unendlich viele Lösungen haben, wie im folgenden Beispiel. Das ist x plus 2y ist gleich 8, 3x plus 6y ist 24, probieren wir wieder durch das Ersetzungsverfahren, also wir bringen 2y auf die andere Seite, 8 minus 2y ist x, und das, dieses x kann wir hier ersetzen, also anstatt 3 mal x schreiben wir 3 mal 8 minus 2y, da steht es, ja. plus 6y ist 24, also der Rest der Gleichung da, und jetzt was bleibt hier, Klammer auflesen, 24 minus 6y plus 6y, das geht weg, und 24 ist gleich 24. Das stimmt immer. Und da haben wir keinen Wert für x und y. Ja? Also, wenn wir zu so einem Ergebnis, wo eine wahre Aussage am Ende vorkommt, ohne x und y drinnen, das bedeutet, dieses Gleichungssystem hat für jeden Wert und je, äh, von x und jeden Wert von y äh, eine Lösung. Also, äh, dass, wenn man einen Wert von y äh, nimmt äh, und den entsprechenden Wert von y in diese Gleichung findet, dann wird dieses Wertepaar auch für diese Gleichung stimmen. Wenn wir jetzt hier 1 nehmen, dann und nehmen wir lieber 2, x ist gleich 2, ja? das bedeutet 2y ist gleich 8, minus 2, also 6, das bedeutet y ist 3. Und wenn wir jetzt hier dieses Wertepaar 2 und 3 nehmen, 2 mal 3, 6 plus 3 mal 6, 18, das ist tatsächlich 24. Ja? Wenn also ein Wertepaar hier stimmt, stimmt es auch hier, egal welches. Ja? Und In diesem Gleichungssystem haben wir gefunden, x ist 2 und y ist 6. Probieren wir das mit anderen Zahlen, zum Beispiel x ist 3 und y ist 5, dann stimmt die andere Gleichung nicht und so weiter und so fort. Also von dem, was wir bisher gesehen haben, können wir folgen, ein Gleichungssystem, ein lineares Gleichungssystem, kann keine, eine oder unendlich viele Lösungen haben. Lösungspaare sozusagen, Werte für x und y. Und jetzt, wenn man das jetzt als Bilder sieht, sieht dann wird es wirklich viel eindeutiger sehen. Das war das Gleichungssystem A. Da schneiden sich die beiden Gleichungen, lineare Funktionen halt sind sie, ja, die Gleichungen, ja, y, y, x, x und y, ja? Das war das Gleichungssystem A. Ja? Gleichungssystem B, C und D. Und wenn wir das, diese Gleichungssysteme jetzt hier als gerade darstellen, bei Beispiel A, das war so, und wir sehen, da gibt es einen Punkt, wo die beiden gerade sich schneiden. Das ist die einzige Lösung. Bei B auch. Das ist die einzige Lösung. Da haben wir gesagt, das ist 2,6. Bei System B haben wir gesagt, das ist die Lösung minus 2,5. Kann man auch... Sie können auch wieder zurückschauen, das stimmt allerdings. Bei C, wenn man die beiden Gleichungen so zeichnet, sieht man, die sind parallel zueinander. Also sie treffen einander nie. Sie haben keinen gemeinsamen Punkt. Also in diesem Fall gibt es keine Lösung. Und wenn wir das Gleichungssystem D sehen, wo wir am Ende 24 ist gleich 24 hatten, ja, wenn man beide Gleichungen so in einem Koordinatensystem, das sind eigentlich Funktionen, wenn ja, man ein Koordinatensystem darstellt, lineare Funktionen sind es, ja, dann sieht man, die, die sind doch die gleiche Gleichung. Das ist die gleiche Funktion. Ja. Und also jedes Wertepaar hier, also zum Beispiel minus 2,5 oder äh, sagen wir mal 2,3, erfüllt beide Gleichungen. Wieso sind sie die gleichen Gleichungen? Ja, jetzt hier war das jetzt hier ja, x plus 2y ist gleich 8. Wenn ich jetzt hier die zweite Gleichung 3x plus 6y ist gleich 24. Wenn ich diese Gleichung alles hier durch 3 dividiere, dann wird es hier x sein, da 2y und da 8. Die sind doch die gleiche Gleichung, also die gleiche lineare Funktion. Okay. Und somit haben wir erklärt, wie man äh, die Lösungsmenge finden kann. Also wenn, äh, entweder hat man eine Lösung, wie bei Gleichungssystem A und Gleichungssystem B, was wir in einem anderen Kapitel gesehen haben, oder kommt man zu einer unwahren Aussage, die nicht gelten kann, ohne x und y, und dann hat das System keine Lösung, oder kommt man zu einer wahre Aussage, ohne x und y, und dann hat das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen. Allerdings gibt es einen anderen Weg herauszufinden, wie viele Lösungen das Gleichungssystem hat. Und mit diesem Weg werden wir uns in einem anderen Video beschäftigen. Danke sehr.